Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, Projekt Inverted Classroom. Bitte sich vorzustellen. Ja, hallo, guten Tag. Mein Name ist Judith Hüter von der Dualen Hochschule in Grasburg. Ähm, ich arbeite selbst im Education Support Center, unterstütze jetzt inzwischen, bin ich seit über einem Jahr hier, Lehrende bei allen Belangen in der Lehre, didaktischen Fragen, methodisch, medialen Dingen, ähm, sind wir im Education Support Center an der... Ähm, hier am Standort in Karlsruhe tätig. Die Dualo Hochschule ähm, hat viele Standorte und seit 2014 verfolgen wir als ja, im Kooperationsverbund auch eine E-Learning-Strategie, ähm, in dem Rahmen quasi ähm, verschiedene auch Anreizstrukturen und strategische Elemente ähm, ja, zur Geltung kommen, wo der hier vorgestellte Beitrag, das Projekt MOKIC, Modul- und Kursübergreifende Qualitätssicherung im Kerncurriculum, letztlich ähm, von Professoren hier in der Wirtschaftsinformatik eine Reaktion, eine Ausschreibung, die dann entsprechend gewonnen hat, auf eine vom dualen Hochschulepräsidium ähm, ausgeschriebene ja, Wettbewerbsausschreibung war, ähm, und ich in der Rolle als Education-Support-Center-Mitarbeiterin ähm, die Kollegen aus der Wirtschaftsinformatik dann bei dieser Ausschreibung und bei der Durchführung ähm, unterstützt ja. habe und entsprechend evaluiert. Ja. Äh, wo kommt jetzt in dem Projekt so der Aspekt Inverted Flipped Classroom vor und wie? Ähm, ein wichtiger Bestandteil der E-Learning-Strategie an der dualen Hochschule ist eben, ich muss kurz gucken, wie es genau heißt, Ausbau der gemeinsamen Nutzung im Campusverband von Lehrmaterialien, von virtuellen Kursen, von Lizenzen, also der Synergieeffekte im State-University-System ähm, durch den gemeinsam genutzten äh, digitalen Medien. Und Ziel dieser Ausschreibung vom Präsidium war es dann ganz speziell, wirklich ähm, Inverted Classroom-Szenarien zu entwickeln, und wir haben jetzt dafür die Wirtschaftsinformatik im Kerncurriculum eben ein Szenario entwickelt, evaluiert ähm, und es wird jetzt auch stetig weiterentwickelt. Und mhm. ähm, so ein, ein ganz ein wichtiges Evaluierungsergebnis, das Ihnen jetzt so in Erinnerung ist, was, was ist Ihnen da aufgefallen beim Tun? Ach. Das vor allem die Klassiker natürlich bei den Studierenden, der Workload, ähm, die äh, Motivation online, aber da wir mehrere Dozierende auch befragt hatten und die parallel genau den gleichen Kurs, den sie gemeinsam konzipiert hatten, auch durchgeführt haben, ähm, auch wirklich die unterschiedliche Herangehensweise dann mit dem Just-in-Time-Material, nenne ich es mal, mit dem, was online passiert ist, ähm, wie das dann in der Präsenz aufgegriffen wurde und entsprechend wirklich auch dann in den Evaluationen unterschiedliche Ergebnisse hervorgerufen hat. Also ähm, ja, manch einer hat es wirklich mit Statistiken ganz äh, wirklich alles aufgegriffen im Detail. Andere haben das ähm, ja ein bisschen flexibler gehandhabt. Entsprechend ähm, sind das auch Ergebnisse, weil wir haben die gleichen Fragen auch an die Dozierenden und die Studierenden gestellt. Ja. ja. Gut, Sie werden bei der Entwicklungswerkstatt dabei sein, das heißt gemeinsam mit anderen hier werken. Auf das freuen wir uns schon sehr, auf diese spannende Begegnung. Insofern alles Gute bis zur Tagung und vielen Dank für die Zeit. Bitte dort da bleiben. Danke auch.